Daar hebben de heren luid lang. schon abschnittsweise Stau auf der 2 Richtung Weg von Wöllersdorf bis Wien und auf der 22 Richtung Weg von Hinterbröl bis zum Knopf. Wir haben uns wieder ein bisschen schnell bekannt. Es hält minus 4, 4,5 Grad, so etwas. Also wieder ein feinster Pulverschnee. Mittlerweile ist es 6. Und das hat dann da wieder aufgehecht zu schneiden. Nein, no nein, no. Der LKW vor dem Kleiner im Tunnel in beiden Richtungen. Deshalb gibt es da Verzögerungen. Aufgrund der Schneefälle und hängen gebliebene LKW gesperrt ist überhaupt die B63 die Kirchbacher Straße bei Ragnitz. Auf der A10 Richtung Vielach ist nach Feistritz über die nach einem Unfall blockiert und auf der B317 der Friesacher Straße bei Wolschard nach einem Unfall gibt es da in beiden Richtungen Verzögerungen. Auf der B50 bei Markt ist der Zubringer auf der 2 gesperrt, da hängen Lkw, auch im Raum Oberwart hängen bei Bieringsdorf Lkw, es gibt ja kaum ein Weiterkommen. In wiener Auf der B3 der Reiter, der unter s kommen Sie vom Hollerbrun bis und ganz langsam weiter, auch da hängen Lkw auf der Schneefahrbahn. Parallberg. Auf 14 Reiter, Autobahn Richtung Lindau bei Fraßdanz ist nach einem Unfall über Wurspar blockiert. Was Was das? Ja, das war jetzt vorerst. Ja, das ist nämlich erst kurz da 6. Schau mal, was wir jetzt <lacht> Ja. Und jetzt alle Der Paul hat keine und Gatsch. Das ist ja halber häufiger. So um die 0 Grad, bis zu ja, plus 2 Grad hat es auch schon geschnitten. Da nützt einfach nichts mehr wie eine Schneekette, weil da greift der beste Winterhaufen nicht mehr. Die Lamelle machen da einfach zu. Das ist also ein richtiger Pop. Den der Winterwandelige loshauen. Was haben wir denn sich noch nicht? Zum Thema Flug. und jetzt, äh, boah, was liefst Nein, Nein, die Woche. Mit einem von den Chefs hier. Da. Gerät von der Firma Rata Lutnik. Die haben da eben den Anbaubock mit mehr Einschlag. Das war noch ein Feinbau, dass ich dann und den Krieg und die Tastraden kommen weg. Ich bin einfach lieber gleich da. Die Von meinem Geschmack kannst du zu weit hinten. Ich höre jetzt rein. so Was ist denn jetzt schon wieder los, ja? Kann hören. Speziell dort beim Oberachtsraum. Je steiler das riecht, desto leichter wirft er. Oder schiebt er den Schnee auf die, die Seiten. Und sie schiebt er da so ein Riegel. Außen Raum für Spur. Ich noch ein mit einem steilen Schild, oder mit weniger Füllung verhindern. Das bekam wir eben noch. Aber es hat immer noch genommen, dass man ein Video macht von Umbau. Und in dem Zuge waren noch auch im Flug noch mal erklären. Alle, die ich nicht erwarten können, die haben ja letztes Jahr etwas höheres, langes was. Höhere, höhere da wir halt von der Kurve da können, wo es noch so einem Schneeraum war. So, da kommt, kommt das. Leute. Auf dem Weg stehen da. Ich habe einen scheiß Zaunwege vergessen, wenn man weg den da. Was mir aufgefallen ist, YouTube müsste wieder irgendetwas geändert haben. dass da viele, viele nicht benachrichtigt werden und so weiter. Keine Ahnung was da los ist. Ich muss es halt bei mir, die. ich glaube, aktivieren oder deaktivieren und wenn man neu aktivieren weil es nicht funktionieren sollte. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kriege alle halbe Weile da, die, selber abonniert. Wenn man nicht selber reinschaut, dann wird da auch nichts mehr rumgezahlt. Ich weiß nicht, was da alles ist. Aber es hat bei mir beim raus irgendwie passen. kaartje je erin Was mir gefallen hat, ist, schreibt die Rückmeldungen in die Kommentare. Weil ihr gefragt könnt im letzten Video oder, oder in einem von den letzten Videos. Wo ist mein Kasumaraum? Da haben einige geantwortet. Ja, in Klosterneuburg Kloster Neuburg haben wir es gesehen. Lässt es ja mit den, wie die Filme geheißen, Rattensamm oder so. Die haben es auch nicht. Maulradfahrzeuge mit der Autos, der du, die Jeepler. mit drei Plastiktofel fördern. Sicher, für was? Nur wenn es auch nur fünf Jahre mal ein bisschen Schnee macht, für was eben, weiß ich was heute nicht. Versteht man auch, aber wie es da draußen zügelt, wenn es drei Zentimeter hält, haben wir es selber gesehen. Da ist einfach Chaos pur. Okay. <lacht> aber schön auf den Millimeter, gell? Die Grüße sind auch gedungen, obwohl ich mir sagen, ich habe noch ein, etliche vergessen. Das Es sind einfach so viele. Jetzt gehen wir noch auf die 40.000 auch was mal Machen wir das auch anders. anders. Wenn einer will, dass er gegrüßt wird, schreibt es in die Kommentare. Ja, gut, nein. Bis zum nächsten Mal. Habe der Ehre, Mandel und Mandarinen.